und Jugendfort bewünscht das Wort Herr De Vries von der CDU-Fraktion. Warten Sie drauf. Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. Herr Präsident. Ich bitte Entschuldigung. Ja. Liebes Präsidium, genau. Der SPD-Senat und die Fraktionen haben sich im Regierungsprogramm vor knapp vier Jahren zum Ziel gesetzt, Hamburg zur kinder- und familienfreundlichsten Stadt Deutschlands machen zu wollen. Das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, einmal Bilanz zu ziehen. Was ist davon geblieben? Ich will Ihnen drei Punkte sagen. Bei der Betreuungsqualität im Krippenbereich ist Hamburg Schlusslicht aller westdeutschen Bundesländer. Nirgendwo muss sich eine Erzieherin um mehr Kleinkinder kümmern als in Hamburg. Bei der offenen Kinder- und Jugendarbeit wichtige Angebote niedrigschwellig für Kinder und Jugendliche hier in Hamburg wurden im letzten Haushalt 10 Prozent gekürzt. Und mit diesem Haushalt wurde dieser Fehler auch nicht korrigiert. Und das dritte Thema, der Kinderschutz in Hamburg. Innerhalb von nicht einmal zwei Jahren sind mit Chantal und Jamur zwei Mädchen zu Tode gekommen, die in staatlicher Obhut standen, bzw. unter ständiger staatlicher Beobachtung. Dabei stand alles andere im Vordergrund erkennbar, nur nicht das Wohl dieser Kinder. Die Jugendhilfe und andere staatliche Stellen waren nicht in der Lage, diese Kinder zu schützen. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, Hamburg ist weiter davon entfernt, Kinder- und familienfreundlichste Stadt in Deutschland zu werden, als je zuvor. Das ist die Wahrheit nach drei Jahren. Und statt Strategie und Weitsicht in diesen wichtigen Fragen regiert in der BASFI fachliches Desinteresse und blinder Aktionismus, wenn dann die Luft brennt. Und eine seriöse Finanzierung gibt es auch nicht. Man muss insgesamt feststellen, der Haushalt der BASFI ist mehr als auf knappe Kante genäht. Das ist keine gute Familienpolitik, meine Damen und Herren. Ich will die, ich will die, ja, das tut mir leid, dass Sie das vermissen, aber das wird noch kommen, Frau Bekeres. Ich will, ich will die beiden wichtigsten Themen, ich will die beiden wichtigsten Themen, die auch die Stadt bewegt haben in den letzten Monaten hier ansprechen. Das ist einmal der Kinderschutz, die Frage, wie ist Hamburg imstande und willens, gute Jugendhilfe zu organisieren und Kinder optimal zu schützen? Und die zweite Frage, frühkindliche Bildung und Betreuung in Hamburgs Kitas. Zum Kinderschutz. Aus unserer Sicht kann die Bilanz nur sein, ein gut funktionierender Kinderschutz durch ordentlich ausgestattete Jugendämter hatte bei Senator Scheele und bei der BASFI in den letzten zwei Jahren offensichtlich keine Priorität. Zwei Jahre lang wurden die Jugendämter am Stich gelassen, obwohl Überlastung und Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit bestens bekannt waren. Herr Scheele, Sie haben selber 2012 ein Lagebild in Auftrag gegeben, und in dem ist zum Ergebnis gekommen, dass die Arbeitsfähigkeit einiger ASD-Abteilungen in Hamburg nicht gegeben ist und in denen das Kindeswohl in Hamburg nicht gewährleistet war. Und dennoch haben Sie zwei Jahre gewartet bis zum Tod von Jamur und es ist keine einzige zusätzliche Stelle für die Aufgaben des Kinderschutzes hier in Hamburg geschaffen worden. Und erst nachdem wir diesen Todesfall hatten, haben Sie sich überhaupt erst für das Personalbemessungssystem interessiert, was Sie selber angekündigt hatten, und zwar angekündigt hatten 2012. Und damals haben Sie uns gesagt, es würde bis Ende 2013 eingeführt werden. Und was mussten wir im PUA erfahren? Im August 2013, ein Jahr später, wurde überhaupt einmal eine Arbeitsgruppe in Ihrer Behörde eingesetzt. Und dann würde, würde man meinen, hat sie vielleicht die Arbeit aufgenommen. Nein, sieben Monate später, am 1. April dieses Jahres, hat diese Arbeitsgruppe zum ersten Mal getagt. Und das ist ein kapitales, politisches Versäumnis. Und hierfür tragen Sie auch unmittelbar und persönlich die Verantwortung. Das ist ein komplettes Steuerungsversagen, Herr Schiele. Und wenn man dann sagt, ja Personalbemessungssystem, das hat die CDU auch schon angekündigt. Wir haben es nicht angekündigt, aber andere wollten das. Aber es gibt einen gravierenden Unterschied. Wir haben die Personalverstärkung und die gute Ausstattung von Jugendämtern in Hamburg nach anderen Todesfällen nicht an so ein Personalbemessungssystem gekoppelt. In Hamburg wurden zwischen 2005 und 2010 90 Stellen in Hamburgs Jugendämtern zusätzlich geschaffen. In Ihrer Regierungszeit keine einzige. Das ist Ihre Bilanz, Herr Schäle. Erst wurde das großspurig angekündigt. Ich glaube, an der Stelle wird etwas Zurückhaltung auch bei Ihnen, Herr Kienchef, mal angebracht. Ich weiß, das fällt Ihnen schwer, aber ein bisschen Demut wäre wirklich angesagt. Erst wird gesagt, wir machen das davon abhängig, dann werden keine Anstrengungen unternommen, um das auch einzuführen. Das ist ganz klar eine persönliche und politische Verantwortung, die Sie auch zu tragen haben. Und deshalb ist für uns ganz klar, wir werden die einzelnen fachlichen Dinge ja noch beraten in der letzten Sitzung und dann auch hier, wenn wir den Bericht debattieren, die Empfehlungen, bei denen ja auch große Einigkeit herrscht. Aber dieses Totalversagen staatlicher Stellen bei der Ausübung ihres Schutz- und Wächteramtes kann nicht ohne personelle Konsequenzen bleiben, meine Damen und Herren. Und für uns ist deswegen klar, dass Sie dafür auch die Konsequenz tragen müssen, Herr Scheele, und zurücktreten müssen. Applaus Und wir haben darüber, das ist Ergebnis dieser Beratungen. aber wir haben uns das auch nicht leicht gemacht. Denn, ja, ja Herr Dressel, Dresse, Sie können ja mal Ihre Kollegin Frau Leonhardt fragen. Ich habe ja schon mal einen Sonderausschuss gemacht mit Frau Leonhardt und anderen. Wenn Sie sich ein bisschen darüber informieren, wissen Sie, dass wir den Senator damals kein einziges Mal angegriffen haben. Wir haben sehr gut fachlich zusammengearbeitet, aber die politischen Konsequenzen, wenn man selber ankündigt, man stärkt die Jugendämter und tut es nicht, dann ist das eine andere Situation und mit der müssen Sie sich auseinandersetzen, Herr Dressel. Das hat nichts mit Wahlkampf zu tun. Und der, best, der beste Beleg dafür ist doch, dass jetzt, nachdem wieder ein Kind zum wiederholten Male zu Tode gekommen ist, auf einmal gibt es jetzt Personalverstärkung, es gibt kein Personalbemessungssystem, aber sie verstärken notleidende Jugendämter. Und genau diese beiden ASD-Abteilungen, die Jamo betreut haben, die werden jetzt als notleidend erklärt. Ein besseres Eingeständnis politischen Versagens kann es nicht geben und das ist Ihr Eingeständnis, meine Damen und Herren. Jetzt soll es auf einmal 56 neue Stellen geben, aber wenn man sich in den, Haus, den Haushalt anschaut, dann wird dafür kein einziger Cent eingestellt. Auf einmal heißt es, das finanziert sich ja von selbst. Denn wenn man mehr Mitarbeiter hat, werden auch mehr Hilfen bewilligt. Ja, wir fragen uns, warum sind denn zwei Jahre keine zusätzlichen Mitarbeiter eingestellt worden und Stellen bewilligt worden. Da kann ich nur wirklich sagen, schlimmer geht's nimmer. Das hat nichts mit soliden und seriösen Haushalten zu tun, meine Damen und Herren. Applaus Und unsere Alternative ist klar, wir wollen nicht nur eine temporäre Personalverstärkung. Wir wollen mit dem Antrag, den wir eingebracht haben, eine verlässliche, stabile und auf Dauer angelegte Personalverstärkung für die Hamburger Jugendämter. Das muss die Konsequenz sein. Und deswegen wollen wir, dass die ASD-Stellen, wie alle anderen Stellen in Hamburgs Jugendämtern auch, aus den bezirklichen Etats finanziert werden und nicht aus dem Etat der Hilfen zur Erziehung, die jederzeit wieder gestrichen werden können. Das darf nicht sein. Und das zweite Thema, Betreuungsqualität in Hamburgs Kitas. Der Umgang des SPD-Senats und hier auch der Mehrheitsfraktion mit der berechtigten Forderung nach einer Qualitätsoffensive ist ja beispiellos. Ich glaube, unprofessioneller und unseriöser als diese Regierung und als diese Mehrheitsfraktion kann man ein Haushaltsaufstellungsverfahren nun wahrlich nicht bestreiten, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen das, ich will das nochmal mit Ihnen rekapitulieren. Herr Dressel, Sie haben dazu ja auch einiges gesagt schon. Erst wird gegen die gesamte Expertenschaft und Opposition mehr als ein Jahr jede Verbesserung bei den Betreuungsschlüsseln kategorisch abgelehnt und immer mit dem Hinweis auf die knappe Haushaltslage, die Sie im Übrigen ja selbst verursacht haben, weil Sie die Beiträge abgeschafft haben. Dann gibt es immer mehr öffentlichen Druck. Wir machen eine öffentliche Anhörung, setzen die durch, setzen die öffentliche Anhörung durch am 25. November und ein bis zwei Tage vorher kommt die SPD und stellt Ihren Plan vor. Ich will ihn noch mal durchaus hier benennen. Sie wollten damals für alle Kinder bis 18 Monate, wobei wir kaum Kinder bis 18 Monate überhaupt in Hamburgs Krippen haben, ganze 60 zusätzliche Stellen schaffen. Wissen Sie, was das bedeutet? Bei 1.100 Kitas in Hamburg sind das 0,06 Erzieherstellen in Hamburg. Das hätte bedeutet, 16 Kitas hätten zusammen eine einzige Erzieherin bekommen, meine Damen und Herren, das ist Wählerverdummung par excellence, das will ich an der Stelle mal sagen. Und als dann dieser Schuss nach hinten losgeht und niemand diesen Placebo schlucken will, dann kommt die SPD fünf Tage vor den Haushaltsberatungen nochmal um die Ecke, wieder mit einem neuen Plan. Den bringen Sie aber auch nicht richtig zu Papier, sondern am 15., während die Haushaltsberatungen laufen, kriegen wir dann die dritte Fassung Ihres Haushaltsantrags zum dritten Bereich. Ich sage Ihnen, sag Ihnen, so ein wechselhaftes Vorgehen nach politischer Wetterlage ist kein seriöses und glaubwürdiges Regierungshandeln. Applaus Herr Dressel, Herr Tressel, Herr Kienchef, das ist Politik nach Pressespiegel. Und das ist das absolute Gegenteil von gutem Regieren. Das ist Politik ohne Kompass und ohne jede Überzeugung, meine Damen und Herren. Aber, aber immerhin, wenn Ihr Senator schon nichts tut, es gibt ja, es gibt ja verdiente Fraktionsmitglieder bei Ihnen. Herr Kinscherf, Herr Kinscherf, Sie haben doch schon genügend Verwarnung. Tun Sie sich sonst draußen aus, wenn Sie es nicht aushalten können. Das ist ja in Ordnung. Ich wollte auch gerade Ihre Kolleginnen loben, es gibt ja immer jemanden, der bei Ihnen was tut, wenn schon der Senator nichts tut. Frau Veith, Frau Leonhardt setzen sich dafür ein, es werden Gespräche geführt und man ist ja Optimist auch als Oppositionspolitiker und freut sich. Und dann guckt man sich die Pläne nochmal genau an und dann muss ich sagen, dann ebbt die Begeisterung aber ganz schnell ab. Die Finanzierung der wirklich wichtigen Schritte ist völlig ungesichert und unklar. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schritte, die Sie dort beschreiben, umgesetzt werden, die ist eher gering. Denn Sie machen die Veränderung, Sie machen die Veränderung von Entwicklung auf der Bundesebene ab, auf die Hamburg keinen Einfluss hat, meine Damen und Herren. Und Sie wollen Gelder in Anspruch nehmen, die Hamburg gar nicht zustehen. Und da sind wir, und da sind wir beim schönen Thema Betreuungsgeld, Herr Dressel. Das ist ja auch so ein Lieblingsthema von Ihnen. Da kommen Sie wieder mit um die Ecke, nachdem Sie Ihr Geld in Hamburg für andere Zwecke ausgegeben haben. Und nun, und nun wollen Sie den Eltern in die Tasche greifen, die sich für ihre Kinder länger Zeit nehmen und für längere Zeit auf ein zweites Einkommen verzichten. Meine Damen und Herren von der SPD, das ist wirklich schäbig und unanständig. Das will ich an der Stelle mal ausdrücklich sagen. Und ich weiß gar nicht... Ich weiß gar nicht, ob Sie die, Zahl, die Zahlen kennen. Die Zahl der Empfänger des Betreuungsgeldes haben sich im letzten halben Jahr auf 5200 Eltern, die diese Leistungen beziehen, verdoppelt. Und diese Eltern können sich darauf verlassen, dass die CDU nicht mitmachen wird, wenn Sozialdemokraten diese gute Familienleistung streichen sollen für sie. Wir machen diese Diffamierung der Eltern nicht mit. Und deshalb bleibt es auch bei unserem Antrag ohne Wenn und Aber und ohne ihre Unwägbarkeiten, da weiß man ja gar nicht, was passieren wird die nächsten Jahre. Wir wollen die schrittweise Verbesserung des Betreuungsschlüssels im Krippenbereich auf 1 zu 4, kontinuierlich und verlässlich. Mit jedem Schritt sollen in Hamburg 300 Erzieherstellen jährlich ermöglicht werden für eine bessere frühkindliche Bildung, für mehr Chancengerechtigkeit, ohne Gebührenerhöhung und für bessere Arbeitsbedingungen. Und für, und für bessere Arbeitsbedingungen der pädagogischen Fachkräfte in Hamburgs Kitas, meine Damen und Herren. Herr Kinscheff, ich weiß auch nicht, was Ihnen jemand glaubt. Ihre unqualifizierten Redebeiträge auf jeden Fall nicht. Das kann ich Ihnen versichern. Aber wir kommen zum Abschluss. Die Frage ist ja, welche Rolle spielt bei diesem Thema nun eigentlich der zuständige Senator? Ich habe mir sagen lassen, er saß bei der Pressekonferenz nun etwas bedröppelt nebenan und wusste auch nicht so richtig damit umzugehen, was ihm passiert. Sie sind nur Getriebener gewesen, Sie sind kein Gestalter. Kurzum, man kann sagen, Sie sind massiv angeschossen und damit schließe ich.